Die Frage ist, wie funktioniert ein Bulkload in Talent? Ein Bulkload, den wir hier machen, verwenden wir dafür die Komponente db-output-bulk-exec. Die erstellt eine File und benutzt dann den Bulkloader der Datenbank, um die Daten sehr effizient, also schnell, in eine Tabelle zu schreiben. Das zeige ich dir jetzt hier in Talent. Wir wechseln also mal zu Talent. Ich zeige es dir mit dem fertigen Beispiel. Ich empfehle dir natürlich trotzdem, das nachzubauen. Wenn du das nachbaust, nimm am besten dieses Connection-Example als Vorlage, indem du hier sagst Duplicate und damit dann, dann loslegst, denn da hast du die Connection schon dabei und den Close mit dem Pre- und Post-Job. Den Rest, was vorher schon drinnen ist, löscht du raus und musst nur noch das dazu bauen, was jetzt hier speziell für den Bulkload da ist. Also einmal habe ich hier eine Create Table Komponente eingefügt, die zunächst mal die bestehende Verbindung hier verwendet und ihren Tabellennamen aus einer Kontextvariable bekommt, nämlich hier aus der Variable Table Name, die da heißt Bulk Demo. Und diese Tabelle hier hat natürlich ein Schema, ein Schema, was auch hier unten in den Road Generator verwendet wird. Wenn du es dir also einfach machen möchtest, legst du zum Beispiel hier das Schema an mit diesen vier Spalten und machst dann hier Ctrl-A und Ctrl-C, um alles auszuwählen und alles zu kopieren. Und gehst dann hier unten beim Road Generator auf Edit Schema und wenn das noch leer ist, einfach Ctrl-V bei mir habe ich es jetzt natürlich schon, deswegen entferne ich wieder, aber hast dann da diese vier Spalten drin. So, Und wenn du die vier Spalten hast, machst du dann einen Doppelklick auf das Roll Generator Icon und kommst hier in diesen Editor, wo wir jetzt entsprechende Funktionen auswählen, die diese Spalten dann hier mit Leben füllen. Die erste Spalte Number ist vom Typ her ganz zahlig. Da verwende ich die Funktion A Numeric Sequence, diese TXT, also der Text, wird einfach so fester Text eingefügt, also hier diese quasi in Anführungsstrichen leere Funktion, die dann also aus dieser Liste hier immer zufällig einen Wert auswählt. Und um diese Werte zu hinterlegen, klickst du unten im Feld Value auf diesen Drei-Punkte-Button und könntest jetzt da noch was hinzufügen. Also einfach hier auch beliebige andere Werte reinschreiben. Nur bitte darauf achten, dass es als Strings äh, auftaucht, nämlich mit Doppelten und Anführungszeichen am Anfang und am Ende und dass alle Werte jeweils durch eine Komma getrennt sind. Das dritte ist dann eine Datum hier vom Typ her String. Da ist auch einfach eine feste Gruppe von verschiedenen Daten hinterlegt. Das ändere ich jetzt hier einfach nicht. Und dann hier unten das Flag ist vom Typ her Boolean. Das sind die zwei in Java für Boolean möglichen Werte hinterlegt, nämlich true. Und, forts, und auch, weil das hier wieder eine Liste ist, durch ein Komma getrennt, das Leerzeichen ist halt optional. Gut, und dann habe ich hier jetzt einfach mal gesagt, um auch die Stärke der Bulkload-Komponente zu zeigen, erzeuge mir hier 100.000 Datensätze. Gut, diese 100.000 Datensätze gehen jetzt hier an die DB Output Bulk Exec-Komponente. Also DB Output Bulk wird also erst eine File erzeugen. Hier kann ich jetzt leider nicht die Datenbankverbindung wiederverwenden, deswegen muss sie hier äh, separat äh, verwendet werden und gebe hier zunächst mal einen lokalen Pfeilnamen an, also welches ist das Bulk-File, was die Komponente erzeugen soll, um es dann auch zu nehmen und es in die Tabelle zu laden. Deswegen, weil die Tabelle schon da ist, habe ich dann hier auch gesagt, default, also dann wird auf Ebene der Tabelle nichts gemacht, sondern werden dann nur in, den, in die Tabelle mit diesem Namen hier, context.table_name nehmen, also in dem Wert Bulk Demo, dann nur die Daten eingefügt, die hier in diesem File vorhanden sind. Und dann im Postjob werden zwei Sachen gemacht. Das eine, was du dann auch schon da hast, nämlich das Verbindung schließen und hier das Löschen dieses Bulk-Files, was hier ja erstellt und dann in die Datenbank geladen wird. Gut, jetzt wird das Ganze erst an den meisten Datenbanken funktionieren, wenn es auch ein Parameter gibt, der entsprechend definiert ist. In äh, MySQL heißt das jetzt hier LocalInFile und muss auf True gesetzt sein. Fangen wir mal damit an. Ich zeige dir mal hier die Tabellen, die schon da sind. Ich werde jetzt noch mal die Tabelle Balk Demo löschen. Und um es dir zu zeigen, nochmal diesen Parameter, irgendwann hat es schon auf False ersetzen. Weil er, glaube ich, bei mir momentan auf True gesetzt ist. Dann werden wir in Talent das Verhalten haben, dass zwar, weil es separat geschieht, in die Tabelle erzeugt wird. Aber keine Daten eingefügt werden. Und der Rest sonst auch okay ist wir bekommen auch eine ziemlich konkrete Meldung, einmal hier in rot und dann nochmal in schwarz, dass local data disabled ist und dass es auf der Server- und Client-Seite gesetzt äh, sein äh, muss. Genau das mache ich jetzt hier, indem ich da sage, dieses set global Local -In file ist gleich true. Ja, jetzt habe ich zwar hier die Tabelle kannst noch mal anzeigen, Können Sie jetzt von hier entweder nochmal explizit löschen, was ich mache, oder den Prozess halt die Arbeit tun lassen, weil hier als Tabellen Action definiert habe, Job Table exists and create. Gut, also führen wir den Prozess nochmal komplett aus. Jetzt würde dann in Gänze auch funktionieren, also nicht nur die Tabelle erzeugen, sondern auch die 100.000 Datensätze erzeugen und in die Datenbank laden. Man sieht hier, dass Datenerzeugen dauert, glaube ich, länger als das Laden. Jetzt schauen wir uns mal an. Ich bin weil Ich gehe einfach durch meine Liste von vorherigen Queries durch. Wie viele Datensätze jetzt hier in der Tabelle sind. Wie erwartet 100.000 Stück. Und jetzt gucken wir mal uns die Daten an. Ab dem 10. Datensatz äh, exklusive, aber 20 Stück von da an. Also von 11 bis 30. Wir sehen es auch hier an der ID, die erzeugt wurde. Und wir sehen auch hier, dass diese XXs auftauchen, die ich als zusätzlichen Text da mal hinzugefügt habe. Die true false werte werden hier umgeschlüsselt als Bits an der Datenbank. Ich glaube, die Nullen sind die False und die Truths die 1. Gut, das ist es fast zum Thema Bulk-Loading. Funktioniert eben ähnlich an anderen Datenbanken. Eine zusätzliche Info gibt es noch, die ich hier auch äh, vermerkt habe mit dieser Node-Komponente. Man kann alternativ das, was hier in einem Schritt gemacht wird, nämlich die Datei erzeugen und sie dann gleich in eine Tabelle laden, auch mit zwei Talent-Komponenten separat machen. Nämlich mit db Output-Bulk, die funktioniert nämlich so, dass sie tatsächlich nur eine für die Datenbank spezifische Textdatei erstellt. Und dann in einem separaten Schritt die db-bulk-exec, äh, die, DB die nur eine vorhandene Datei in die Datenbank lädt. Ja, das äh, ist ein hilfreicher Prozess, wenn ich zum Beispiel in mehreren Schritten oder Iterationen diese Datei befüllen möchte und dann Append machen, äh, um im Endeffekt das Gleiche zu erreichen, was ich jetzt hier mit einer Komponente getan habe. Und das beantwortet jetzt hier die Frage, wie ein Bulkload in Talent funktioniert.